Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon. Und der Andrea Meyer. Heute freuen wir uns schon den ganzen Tag aufs Fondue. Nein, auf der Nacht. Aber wieso oft jetzt Nacht? Das ist doch unlogisch. Auf den Mittag? Das heißt, auf halt, der Mittag. <lacht> <lacht> Ob auf Mittag ist Sport. Ja, nein. Wenn man um 10 Uhr losgeht, ist es um 12 Uhr top. Das ja, geht. ja, ja, Es ja, sind nicht alle so langsam ja. wie wir. Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagna und Andrea Meier. Heute freuen wir uns schon den ganzen Tag auf den Zmittag. Wir sind unterwegs am Flumserberg und kommen in das Flumserberg Fondue über. Mm. <lacht> <lacht> ist das Top gsi? einmal ja. ohne. <lacht> und da kannst es rausschneiden. du musst es ausschneiden, da musst du für dich abschneiden. Nein, nein, ja, genau, okay. Das ist so wie die alte Knorrwärme. <lacht> Mutter bringt Suppen und der Fabian sagt: mmm, fein Feinfurt! Irgendwie dunkel, ne? Es ist sehr dunkel. Heieiei! Es in der Nacht. Ja. Gehen wir gehen wandern. Wenn es zuerst immer ganz furchtbar ist, so früh aus den Federn zu müssen, lohnt es sich aufstehen. Da kommt auch die neue Achtergondelbahn gerade noch mal anders zur Geltung. Hier sehen wir jetzt gerade ein besonderes Exemplar, das von einem Künstlerkollektiv entworfen worden ist. Wir geniessen die Schneepracht, die vor uns liegt und wo der Winter, zumindest bis jetzt, nicht selbstverständlich ist. Und Thomas, der Thomas freut sich noch auf etwas ganz anderes. Ja, der Thomas freut sich schon auf das Mittagessen. Ja, es gibt Fondue heute? Ein Keimrezept. Finden wir noch raus in die Mischung? Käse ja, ist drin. Auf dem Weg läuft man übrigens nicht allein. Hin und wieder wird man auch von einem Langläufer überholt und auch überquert man mal eine Skipiste. Der Winter ist für alle da und es gibt genug Möglichkeiten, es zu geniessen. Mir kommt spontan noch etwas anderes in den Sinn. Hey. Thomas, du bist ja Zürcher da. Nein, <lacht> 3, 2, 1, Schnitt. Thomas, du bist ja Bündner. Bündner sagen immer, am Flumserberg gibt es am meisten Zürcher. Das ist so, ja. Das sagen sie mit dem Knurren, aber äh, St. Galler haben es ganz gern. Die erleben es, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg. Die allerersten Skilehrer, gerade mal zwei, waren hier oben am Flumsenberg allerdings bereits 1933, 1934 tätig. Und auf der Brudalp hat sogar bereits schon seit 1880 ein erstes Kurhaus Man hat offenbar schon früh gewusst, was da für ein Naturschatz vor der Haustür liegt. Im Hintergrund sieht man bereits den Spitzmeile. Wie ein Zuckerhut ragt er selbstbewusst in den Himmel. Auf. Zeit für eine Pause und eine Begutachtung auch von diesen einladenden Holzbänken. Hier im albrecht restaurant Panuel kommt kommt Thomas zu seinem wohlverdienten und langersehnten Fondue. Eine geheime Hausspezialmischung, die mit viel Leidenschaft hergestellt worden ist. Ein Käsefondue vor so einer Bergkulisse serviert überzukommen, bleibt ein besonderes Erlebnis. Ganz gleich, was für die Temperaturen hier außen herrscht. Eine Kulisse, die übrigens auch der chef der Fredi Steiner, genießt. Fredi, du kommst jetzt direkt aus der Küche. Man sieht das mit kurzem T-Shirt. Ist das nicht zu kalt? Nein, bei den Temperatur ist es absolut angenehm. Jetzt. jetzt haben wir ein wunderbares Fondue gegessen, eine Spezialmischung von dir. Was ist das für ein Fondue? Das ist einfach eins, das du immer gerne wieder nimmst. Einfach. Wo du am Schluss, wenn du gegessen hast, nicht das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich genug, ich möchte noch ein bisschen. Ja. Es ist kein Rezept, gell? Du sagst uns jetzt nicht, was da ist. Das sage ich nicht. Nein. Okay, aber alle kommen und essen das immer wieder gern. Wir haben einen Haufen, fängt, wo das mittlerweile kennen. Ja. Und was ist denn der Vorteil jetzt von dem Fondue? Diese der Vorteil ist, es ist schön sämig und die Leute sagen immer, bis zum Schluss sämig und dann es nicht auf. Wir werfen noch mal einen letzten Blick zurück aufs alp restaurant Panuel und geniessen dass wir jetzt ausnahmsweise nicht selber den Berg drauf laufen müssen, sondern in aller Ruhe können verdauen können. Also ich finde, das Fondue ist wahnsinnig gut. Und es ist wirklich so, mir liegt es nicht auf. Bis jetzt. <lacht> ja, du schlafst ja noch nicht. Aber ich glaube, es wird am Abend nicht aufliegen. <lacht> das ist das Geheimnis vom Fondue. Hier auf dem Maskenkamm sammelt sich langsam die Wolken an, die Sonne wird bald wieder verschwunden sein, die Skifahrer geniessen ihre letzte Abfahrt und wir freuen uns noch mal auf die Bahnfahrt zurück auf Tannenboden.